Meine Damen und Herren, auf diesem Rat werden wir zwei Themen beraten. Einmal die Erwartungen Großbritanniens im Zusammenhang mit dem Referendum über den Verbleib in der Europäischen Union. Und diese Fragen werden wir sehr intensiv diskutieren. Es gibt noch einiges zu klären. Aber insgesamt gehe ich mit der Einstellung in diese Debatte, dass wir gerne alles tun wollen, um die Voraussetzung dafür zu schaffen, dass Großbritannien ein Teil der Europäischen Union bleiben kann. Das ist aus deutscher Sicht wichtig, natürlich entscheidend. Zum Schluss die Bürgerinnen und Bürger Großbritanniens. Das zweite Thema im Zusammenhang mit diesem Rat ist äh, die Frage der Migration. Hier ähm, konnte heute das äh, Treffen mit der Gruppe der elf Staaten, die sich besonders für die Umsetzung der EU-Türkei-Migrationsagenda einsetzen, nicht stattfinden. Wir fühlen mit dem türkischen Volk angesichts der schrecklichen Terroranschläge. Und es ist natürlich vollkommen verständlich gewesen, dass der türkische Ministerpräsident aus diesem Grunde heute nicht kommen konnte. Ich habe mit dem türkischen Ministerpräsidenten und mit dem türkischen Präsidenten telefoniert und mein Beileid auch im Namen der Bürgerinnen und Bürger Deutschlands ausgerichtet. Das sagt aber nicht, dass wir nicht doch hier intensiv arbeiten können und vor allen Dingen die Schlussfolgerungen ziehen können, die notwendig sind, um zu sagen, wie wir weiter vorgehen. Und ich möchte gerne, dass der EU-Türkei-Migrationsagenda die Priorität eingeräumt wird, damit wir alles daran setzen, das Vereinbarte auch umzusetzen, damit unsere Außengrenzen zu schützen, auch die Aufgaben zu teilen im Zusammenhang mit den vielen Flüchtlingen, gerade die aus Syrien kommen. Wir sehen ja in diesen Tagen wieder die schrecklichen Schicksale. Und deshalb ist es gut, wenn Europa und die Türkei sich die Lasten teilen. Aber wir brauchen einen klareren Schutz der Außengrenzen. Wir brauchen einen Kampf gegen die Schmuggler und die Illegalität. Und wir müssen legale Wege finden, wie Menschen auch in die Europäische Union kommen werden. Ich werde jetzt vor dem Rat noch mit dem französischen Präsidenten über die Agenda, über Großbritannien, über die Fragen der Migration sprechen, genauso. Wie mit dem Ministerpräsidenten der Niederlande, der als Präsidentschaft ja hier fungiert. Und wir werden sicherlich intensive Diskussionen haben, aber ich glaube, wir werden auch wichtige Diskussionen haben. Und wir wollen eine Lösung der 28, so gehe ich jedenfalls als deutsche Bundeskanzlerin, in diese Debatte. So yes.